Morgen, ganz kurzes Video, ich habe neulich aus dem Rückgaubehälter von den Altbatterien so ein komplettes Teil rausgezogen, da waren fünf Stück drin, ne 6 Stück, waren noch original verpackt und als wir sie aufgemacht haben und Kurzschlusstest gemessen haben, um die 1,6 Ampere Stunden, ne nee, Quatsch, 1,6 ah, Ampere. Ampere, genau. dann haben wir die so in Reihe an den RMF Charger hier rangehangen. 200 Milliampere und... Da habe ich jetzt zugeklebt, 4,5 Volt bringt er. Und das waren 3, 4 Stunden. Länger war es gar nicht ja. gewesen. Dann vor einer halben Stunde was haben wir abgeklemmt. Ne? Vor einer halben Stunde haben wir abgeklemmt und wollten nur mal aus höchsten reihe gucken. Ne? Ja, was hier jetzt so für Spannungen sind. Also Alkali-Batterie, wenn man sie auspackt oder auch mit Gleichspannung lädt, hat man immer 1,63 Volt. Ne? So. Wenn wir jetzt allerdings diese hier mal messen, die Re-EMF geladenen. Moment, wir können ja erstmal hier, das ist noch eine, die wir, wo wir noch gar nichts damit gemacht haben. Ja ne? genau, genau. Jetzt haben wir ja selber noch gemessen, wie viel die eigentlich hat. Ja. Okay, 1,57 Volt. Mhm. mhm. Okay. So, und die beiden hier haben wir jetzt auch schon Kurzschluss getestet und die liegen schon eine halbe Stunde. Ne? Also das ist jetzt nicht noch irgendwie Kondensatoreffekt oder direkt nach einem Abstecken oder sonst was. Nach dem Kurzschluss und eine halbe Stunde, nachdem es vom REMF-Charger abgeklemmt wurde. Wir können ist. es dann nochmal genauer messen mit einem anderen. Ja. Genau. 1,995. Ja. So, jetzt sage ich, die ist da da hoch und ich mache nochmal einen Kurzschlusstest jetzt okay. hier live. jetzt machen wir, warte mal, ich. ich wir nehmen mal die Magneten. Also dann kann ich das nämlich, oder? Sind die Messspitzen magnetisch? Nee, leider nicht, glaube ich. Okay, nicht. Na gut. Also machen wir nochmal einen Kurzschlusstest. <lacht> So, hier ja. Messkabel mal aus. Okay, also immerhin 3 Ampere. Ne? Mhm. So, jetzt gucken wir mal, was die Spannung jetzt danach sagt. Mit dem genaueren Messgerät. Nach dem Kurzschlusstest: 1,9. Und steigt sogar nach 6, 3, 6, 4. Ja, das steigt jetzt wieder hoch. Das steigt jetzt viel. wieder auf 1,99 Volt hoch. <lacht> also, cool. der RMF-Charger nach wie vor. Mal gucken, wann das nächste coole Video drüber kommt. <lacht>